Guten Tag noch. Danke. Hallo mhm. zusammen, ich bin Ahmed, bin in Zeni. Ich mache momentan eine Ausbildung als Täterlandes Fachmann EFZ in -E Soccer. Es bereitet mir eine Freude, draussen zu arbeiten, weil es einfach abwässlich ist. Damit der Hund den Laden betritt, muss natürlich der erste Eindruck von draussen stimmen. Es muss natürlich dementsprechend sauber und ordentlich sein. Hallo, ich bin Arbenita, ich bin 21 mache eine Lehre als vita im EBA. Ich sehe gerne die glücklichen Gesichter von Kunden, wenn sie einen Kaffee mit einem wärmen Giffel nehmen. Wir haben unsere eigenen Produkte und bereiten vieles frisch zu. Was ich auch mega schätze, ist äh, unser Team, denn wir sind wie eine Familie. Wir helfen uns, sei es geschäftlich oder privat. Egal was es ist, auch wenn es um schulische Sachen geht. Wir können immer zu unserer Lernbetreuung gehen, weil sie sich nicht mehr veröst. Sie hilft uns, wo sie kommt. Ich schaffe es ja gern beim Sokar, weil die Leute cool sind. Das war's. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.